Echt? Ja, <lacht> Nebenhäuser. Ich glaub mich, was ich heute wieder für einen Lack hab. Das war's. Nein. Digga, was macht der wieder? Hast <lacht> du ihn? Nö. Nee. Nice. Digga, Alter, das muss ich.